Hallo, ich bin Markus vom Veganik-Videoblog und zeige euch heute ein neues Rezept. Heute zeige ich euch ein richtig leckeres, pikantes, thailändisches Curry. Und was geht dazu besser, als das Gemüse mit lecker, lecker Bio-Kokosöl von Vegamigo anzubraten. Und wie das geht, seht ihr jetzt. Das ist dann also das fertige Curry. So schaut's aus mit dem Basmati-Reis dabei. Ihr könnt am Ende, wenn ihr möchtet, auch gerne nochmal mit Paprika oder mit so Chilifäden oder sowas garnieren und würzen. Auch sehr, sehr lecker. Okay, wenn ihr das nachmachen möchtet, hier unten drunter findet ihr die Zutaten und auch die Zubereitungsschritte. Und wenn ihr Rückfragen an mich habt, schreibt mir gerne eine E-Mail an veganic.de. Dann war es das für heute. Dann bis zum nächsten Video und ich habe jetzt leckeres thailändisches Curry. Bis dahin. Tschüss.